Barbara, meine 15-jährige Tochter verbringt einfach viel zu viel Zeit vor Bildschirmen. Das ist echt schlimm geworden während Corona. Wie bekomme ich sie da wieder weg? Ich bin echt schon verzweifelt. Das verstehe ich, dass du dir da Sorgen machst und deine Familie ist absolut nicht die Einzige, wo das gerade ein großes Thema ist. Es ist echt eine Herausforderung, aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten, was du tun kannst. Drei Dinge sind dabei zu beachten. Die Bedeutung von Online-Kontakten anerkennen, ein gutes Vorbild sein und Alternativen finden. Digitale Geräte haben ja in der Corona-Zeit eine noch größere Bedeutung bekommen, oder? Sie sind unser Arbeitsort, unser Lernort, sie sind unsere Möglichkeit zur Kommunikation mit Freunden und Familie und sie sind unsere Unterhaltung. Wir alle, unsere Kinder und wir Eltern entkommen den Bildschirmen kaum. Wir brauchen sie auch. Schon klar, manchmal gilt besser eine Stunde mehr Online-Kontakt mit Freunden als, als Vereinsamen. Es ist kein Zweifel, es muss unbedingt Pausen vom Bildschirm geben. Nicht nur wegen der Augen. Und hier sind wir Eltern besonders gefragt. Wir müssen unseren jugendlichen Kindern vorleben, dass diese gerätefreien Zeiten auch möglich sind. Zum Beispiel kein Handy, beim gemeinsamen Essen oder zur Entspannung einmal ein Rätsel lösen und nicht vor dem Fernseher abhängen oder durch Instagram scrollen. Oder, und das klingt vielleicht blöd, auch mit einem Hobby, das ohne oder mit nur wenig Bildschirmzeit auskommt, kannst du vorleben, wie man sich ohne digitale Geräte beschäftigen kann und es macht vielleicht sogar Spaß. Du hast eh recht, aber es ist wirklich ganz schön schwierig. Gestern erst bin ich wieder von meiner Tochter kritisiert worden, weil ich selbst angeblich so viel am Handy bin. Ich habe dann zugeben müssen, dass es für mich auch schwer ist, zur Ablenkung oder Entspannung nicht automatisch zum Handy zu greifen. Tja, aber ich finde es gut, dass deine Tochter das angesprochen hat, weil darüber reden und die eigenen Schwierigkeiten zuzugeben, kann sehr hilfreich sein. Gerade in diesen Ausnahmezeiten ist es besonders wichtig, mehr in die Beziehung auch zu den älteren Kindern zu investieren und sie damit hin und wieder auch aus ihrem digitalen Alltagstrott herauszulocken. Nicht einfach, aber die fallen bestimmt Ideen ein die für deine Tochter passen. Vielleicht ist es das gemeinsame Kochen, in der Wohnung etwas gestalten, Spiele spielen, Drohnen fliegen gehen, gemeinsam Sport machen, Vintage-Mode aus alten Kleidungsstücken gestalten, Upcycling ist ja gerade sehr modern. Es gibt da viele Möglichkeiten. Es bleibt mir eh nichts anderes übrig als probieren und dranbleiben. Dazu kommt bei meiner Tochter aber noch, dass ich den Eindruck habt, dass sie immer mehr die Nacht zum Tag macht und auch dann am Handy herumspielt. Ja, auch viele Jugendliche berichten uns, dass sie oft in der Nacht nicht schlafen, weil sie ihre Gedanken wie wild im Kreis drehen. Und wenn das der Fall ist, brauchen sie etwas, das diesen Kreislauf durchbricht. Also statt zum Handy zu greifen in dieser Situation und sich eine Serie reinzuziehen, lieber Entspannungsübungen oder Atemübungen machen oder sich auspowern vor dem Schlafengehen mit Laufen oder anderem Sport. Aber eins ist sicher, viele der Jugendlichen hätten es mittlerweile gerne, wenn sie weniger am Bildschirm sein könnten. Es nervt sie schon selbst und sie suchen eigentlich auch Alternativen. Unterstützen wir sie, dass es ihnen auch gelingt, denn auch wenn sie es nicht zeigen. Auch unsere 15-jährigen Kinder brauchen uns noch